Ja, hallo, guten Nachmittag. Also ich war mal, ich war mal in Kenia auf einer Konferenz und wenn da, ich war sehr beeindruckt, war jeder Redner, der vor, der gesagt hat Hallo oder guten Tag, der ganze Saal antwortet guten Tag. Ich probiere das jetzt noch mal. Hallo. Ja, uh, yeah. <lacht> Sehr schön. Gut, Vortrag ist auch da. Ähm. So von den Geo-Chicas zu den Women in Geospatial. Mein Name ist atina Trakas und äh, ich arbeite fürs OGC und äh, bin aber auch in dem Netzwerk der Women in Geospatial mit dabei. Und wir kennen alle die Zahlen. Ähm, es gibt einfach in unserem Bereich sehr viele Männer, äh, nicht so viele Frauen. Es gibt sehr viele und es gibt noch mehr Männer in Führungspositionen. Und das Netzwerk äh, Women in Geospatial, die haben sich halt zum Ziel gesetzt, eine Geschlechterbalance herzustellen. Also, es geht nicht um die und wir oder Männer und Frauen, sondern einfach, dass wir alle gemeinsam schauen. Ähm, wir können alle voneinander ähm, profitieren von dem Wissen, das wir haben. Und ähm, wenn man in Geospatial will, einfach da einen Raum bieten, in dem Fall erstmal Frauen zu unterstützen, aber das Netzwerk ist auch offen für Männer. Ähm und vor einem Jahr hat Julia Wagemann, Julia Wagemann ist eine äh, Dienst, also Dienstleisterin, ein Consultant und die macht gerade ihren Doktor an der Uni Marburg. Äh, die kam auf die Idee, die sagt: Ich muss mal gucken, wie viele Frauen Interesse an sowas haben und hat einen Tweet losgeschickt. Und dieser Tweet ging, wie man so schön sagt, heutzutage viral. Und äh, innerhalb kürzester Zeit haben sich ganz viele Frauen oder Menschen zurückgemeldet, gesagt: oh, Wir brauchen so ein Netzwerk, das ist super, ich möchte dabei sein. Jetzt nach einem Jahr sind über 3.700 ähm, Follower auf Twitter und über 1.000 Menschen, die in dem Netzwerk mitmachen. Und das zeigt einfach auch, dass wir, ähm, dass, dass es ein Zeichen dafür ist, dass da dass Interesse besteht. Es ist nicht so, was das so implementiert wird, sondern es gibt Menschen, die sagen, ähm, ich bin dabei, ich möchte eine bessere Balance herstellen. So, und... Das Netzwerk, was machen wir? Ähm, drei Faktoren. Einmal Community-Building, Events on Career-Mentorship ähm, und bei dem... Also, Aufbau einer Gemeinschaft, das ist ganz klar. Wir treffen uns auf Veranstaltungen. Äh, Astrid hat es erwähnt mit den geo Wäre ich am Dienstag schon angereist, wäre ich auch dabei gewesen. Und wir haben ähm, auf der Phosphogie in Bukarest hatten wir ein sehr schönes Abendprogramm. Ähm, Abend, äh, Und es, ist, es geht einfach darum, die Leute die oder Frauen zusammenzubringen, auch einen Raum zu schaffen, ähm, wo Frauen sagen: einfach. Sich sicher fühlen und ähm, dann, wir organisieren auch Events, also wir schauen, also Geospatial, Women in Geospatial guckt das auf äh, Veranstaltungen wie hier jetzt, dass wir einen Lightning-Talk halten oder wenn es sich ergibt, also Julia ist, kommt auch aus dem äh, Bereich der Earth Observation, die hatte eine Podiumsdiskussion zum Thema Frauen ähm, und Karriere äh, in der Erdbeobachtung, wie schaut es aus, was machen wir da und ähm, genau der letzte Aspekt dieses Karriere-Mentoring, ähm, ja vielleicht eine kurze Seitengeschichte oder Astrid, Astrid und ich, wir hatten gesagt, ja, ist doch. Warum fragen die uns, ob wir auf dem Podium gehen? Und ich meine, ich bin hier auf der Konferenz schon sehr oft gesitzt worden. Das zeigt einfach, ich gehöre nicht mehr zu den Jungen. Ich gehöre einfach zu den Älteren hier. Und ich kann auch eine Vorbildfunktion übernehmen, dass, dass Frauen, junge Frauen aussehen. Mensch, da ist jemand, die steht vorne, die arbeitet fürs OGC als Director für European Services das ist toll, dass ich kann was erreichen, ich bin jetzt selber keine Technikerin, ich wage mich trotzdem hierher, weil ich weiß, ich habe ein gutes Netzwerk und ich kann Leute fragen, ich kann Frauen fragen, wie setze ich das denn technisch um oder ich kann Männer fragen und ich glaube, es geht das, dass wir uns einfach auf Augenhöhe begegnen und da, so, das, das, das wäre was Wichtiges. Und dieses Karriere-Monitoring-Mentorship, das äh, die Women for Geospatial machen, äh, da gibt es Männer und Frauen, die sagen, okay, ich nehme eine Mentorrolle ein und helfe jungen Menschen herauszufinden, ähm, ja, was sind denn die erforderlichen Skills in unserer Community, mit wem kann ich die äh, vernetzen, was ist das Netzwerk. Das ist sowieso was ganz Wichtiges, wir brauchen ein Netzwerk. Und das hat sich eben wenn man in Geospatial, ähm, wir haben uns das auf die Fahnen geschrieben. Was noch kommt, das wird wahrscheinlich im März gelauncht. Wir sind gerade dabei, eine Datenbank zu erstellen mit Rednerinnen. Also wenn ihr sie irgendwie mal auf einer Konferenz seid oder ihr müsst Rednerinnen suchen oder Redner suchen, dann gibt es eine Datenbank, wo nur Frauen drin stehen. Weil das kann nicht sein, dass es gibt genug Panels weltweit, die, wo nur Männer sind und das kann einfach nicht sein, das ist nicht ganz repräsentativ für unsere Community. Gut, hier sind noch ein paar äh, Links und ich würde, ich würde jeden von, von euch, von ihnen dazu aufrufen, guckt mal, wo ihr Leute unterstützen könnt. Wie gesagt, das spielt, ähm, also primär ist es natürlich Women in Geospatial, das Netzwerk, aber es geht auch um Männer, die vielleicht Unterstützung brauchen und so ein Netzwerk lebt durch Teilnahme. Wie ganz viele Netzwerke. Deswegen schaut auf der Webseite vorbei, folgt uns auf Twitter. Für Frauen gibt es auch einen Slack-Channel. Und ich bin auch noch da, wenn jemand Fragen hat. Können wir auch nachher drüber reden. Ich muss nämlich jetzt aufhören. Vielen Dank.